unterhaltsam ist, zweitens äh, Spaß macht zuzugucken, sehr viel zu sehen ist, ähm, sie mit Sicherheit ihre Kultur ver vertreten sehen auf der Bühne und ähm, möglicherweise nochmal aus anderen Perspektiven etwas über Familie erfahren, was sie vielleicht bisher noch nicht wussten.